Damit der Austausch zwischen Orient und Occident möglich ist, manche Menschen geben sich ganz viel Mühe, so wie zum Beispiel unseren heutigen Gast äh, Aidin Sevinj. Er ist der Organisator vom Fe äh, Festival und äh, wir sind äh, froh in dabei zu haben. Äh, hallo Aidin. Hallo Maya. Äh, herzlich willkommen bei lucify.ch. Könntest du äh, dich äh, kurz für äh, unser Publikum dich vorstellen und deine Rolle als Organisator von dem äh, Orient Express Film Festival präsentieren? Okay, danke Maya. Äh, ich bin Aidin Sevins äh, aus Bern. Und dieses Jahr in Bern, Zürich und Basel organisieren äh, nicht nur einen Filmtage, sondern eine Kulturwoche, damit wir unseren kulturellen Austausch zwischen Occident und Orient, äh, ja, Orient machen. Und warum ist es wichtig, diese, diese, diesen Austausch? Warum, diese, warum gibt ihr so Mühe, das zu machen? Ja, warum eigentlich persönlich, ich hatte auch in der Türkei Dokumentarfilme gemacht und ich war so äh, die Kunst und kulturelle Sachen engagiert und wir, ich und die anderen, meine äh, Freundinnen, möchten auch äh, unseren, äh, unseren Gedanken, unserem Gefühl und unseren, äh, was ist das, was kann ich sagen, unsere äh, kulturelle Sachen hier mitbringen, weil wir können auch die avantgardische Kunst und Kultur machen. Nicht nur Kebab oder nicht nur Baklava, weil es gibt auch die Stereotypen, wenn die im Orient kommen. Ah, ja, ich weiß, ich kenne die Baklava, ja, ich kenne, ja, macht ihr Film oder macht die Musik, so. Und zum Beispiel dieses Jahr haben wir auch aus Istanbul eine super Band, psychologische Rockmusik, mitgebracht, da machen wir auch zwei Konzerte. Und wieso, wir wissen auch mit uns, wir haben auch große Überraschung, die äh, wenn die Leute so überraschen können. Äh, wir ja. haben auch viele und künstliche Sachen. Und während der unterwegs haben wir auch mit den Leuten kennengelernt. Welche sind aus Iran, aus Kurdistan natürlich, ich bin auch selber Kurde oder ich aus Istanbul, aus Griechenland kommen dann äh, jeden Tag vergrößern wir etwas, dann, äh, damit wir zusammen etwas Kunst und Kultur in der Schweiz machen. Ich wollte fragen wegen diesen zwei Namen, vor allem äh, den äh, Namen von Festival Orient Express und auch äh, den Namen von diesem, diesem Jahr Grenzenlos. Uh, worüber geht es bei, bei, den, bei den Namen vom Festival und vor allem diesem Motto Grenzenlos? Okay, ja, erstes Jahr haben wir mit Zensur angefangen, weil erstes Jahr haben wir nur Türkei und Kurdistan fokussiert, weil dort wegen der Erdogan-Regime gibt es mega große Totalität und Diktatorialregime, Dieses Jahr haben wir eine Motto Grenzenlos, das bedeutet, ja wie du gesehen hast oder die anderen auch sind, das ist auch politisch. Ja. Es gibt Grenzen oder was macht eine äh, farbige Fisch im äh, Kontinent eigentlich? Oder? Normalerweise darf nicht leben, aber wieso? Wir sind politisch, weil wir sind Queer, wir sind Feminist, wir sind Kurd, wir sind... Arab, wir sind Arab, wir sind wir sind vielfältig deswegen das ist eine große eine kleine Spaß und das ist große äh, ja eine Beispiel eigentlich so. Also.